Bevor ich in meine Rede zur ersten Volksbefragung in der Republik hier eingehe, möchte ich, Herr Bundesminister, eine Aussage von Ihnen aufs Schärfste zurückweisen. Sie haben die, das österreichische Bundesheer, die österreichischen Soldatinnen und Soldaten mit der Armee in Libyen und Syrien verglichen. Herr Minister Tarabosch! Das österreichische Bundesheer kann nicht auf dieselbe Ebene gestellt werden, wie das Bundesheer von Libyen und von Syrien. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir sind Bekenner der Menschenrechtskonvention. Wir sind Bekenner der europäischen Grundrechtscharta. Wir vergleichen uns damit sicherlich nicht, Herr Bundesminister.